So, nachdem wir also gesehen haben, dass es durchaus sinnvoll ist, die Verarbeitung, die Informationsverarbeitung des Menschen mit der eines Computers zu vergleichen, ist natürlich die Frage, wie ist das, sieht das jetzt mit der Kontrolle von Bewegungen aus? Und da, ähm, da ein Computer sozusagen alle Steuerungs- und Kontrollfunktionen durch Programme erledigt, ist man dann eben auch auf die Idee gekommen, dass es sogenannte motorische Programme gibt, das heißt also Programme, die hier reingeladen werden und die dann die Bewegungen kontrollieren und steuern. Das heißt also, Bewegungen werden als motorische Programme intern repräsentiert. Intern dargestellt und die Annahme war, dass motorische Programme aus strukturierend geordneten Gruppen von Muskelkommandos bestehen, die den gesamten Ablauf von kurz andauernden Fertigkeiten ohne zu Zuhilfenahme von Rückmeldungen kontrollieren. Das heißt, man hat im Prinzip schon gesagt, naja, also es gibt auch sehr langsame Bewegungen, und diese ganz langsamen Bewegungen, die lange dauern, die werden nicht komplett eins zu eins vorausgeplant, aber so kurz andauernde, im Englischen heißt es auch ballistische Bewegungen, die sind von vornherein durchprogrammiert und werden von einem Programm gesteuert. Und das Neulernen von Bewegungen entspricht dann also diesem Erwerb einer Kontrollstruktur oder dem Programm lernen. So und jetzt ist so ein bisschen das Problem, dass wenn ähm, wir sagen, dass es für jede Bewegung ein ähm, Programm gibt, was wir anwerfen müssen oder was wir in den Arbeitsspeicher laden müssen und dann ausführen müssen, ähm, dann ist es schon so, dass das natürlich bei den vielen Bewegungen, die wir insgesamt machen können, ein riesen Menge an Programmen sein müsste, ähm, weil man weiß ja schon, dass, also ja, wenn man einen Volleyball-Angriffsschlag macht, dass kein Schlag dem anderen gleicht und dass die Anschläge halt eben immer mal unterschiedlich sind, unterschiedlich wohin gehen oder was weiß ich, beim Aufschlag im Tennis kriegt man ist es eben auch nicht so, dass der Anwurf immer exakt gleich ist und dass der Schlag dann immer an die gleiche Stelle kommt, sondern da ist immer so ein bisschen Variation drin und man will ja auch gar nicht immer an dieselbe Stelle schlagen und dass man dann sozusagen für jedes neue Ziel und für jede neue Anwurfbewegung ein neues Programm irgendwo im Kopf haben muss, das war dann doch extrem unplausibel und da ist dann der Dick Schmidt, ein US-amerikanischer Forscher, auf die Idee gekommen und hat gesagt, nein, es ist nicht so, dass wir ein, ähm, dass jede Bewegung ein eigenes Programm hat, sondern es gibt sowas wie generalisierte Programme ähm, und dieses generalisierte Programm deckt eine ganze Klasse von Bewegungen ab oder im Sport würde man wahrscheinlich sagen ähm, eine sportliche Technik. Also zum Beispiel sowas wie den Tennisvorhandschlag. Das ist ähm, eine Bewegungsklasse, die durch ein generalisiertes motorisches Programm abgedeckt wird und die einzelnen Feinheiten, ob ich dann nun zum Beispiel Longline oder Diagonal schlage, ist nicht ein, ähm, benötigen wir nicht ein neues Programm, sondern wir haben Parameter, die wir in dieses Programm einfüttern und diese Parameter sorgen dafür, wo dann letztlich genau der Ball hingeschlagen wird und So ist das ja im Computer oder im Taschenrechner auch so, also zum Beispiel bei der Summation ist es ja auch nicht so, dass für jede beliebige Summation ein eigenes Programm im Rechner ist, sondern es gibt so ein Programm, so ein generalisiertes Summierungsprogramm und da gebe ich zwei Parameter ein, nämlich 3 und 5 und dann rechnet mir der Computer 8 raus, weil er das Summieren als Programm hat und die einzelnen Parameter, nämlich der erste Summand und der zweite Summand, die gebe ich von außen rein und die liefern dann das Ergebnis. Und so stellt sich der Schmidt das auch vor, nämlich ähm, ich wähle das Programm Tennis-Vorhandschlag und dann kommen da als Parameter rein ähm, Hard und Longline. Und dann ist die Frage, ähm, welche Eigenschaften gehören denn genau zu dem Programm und welche Eigenschaften sind eher variabel und durch die Parameter gesteuert. Und da hat er gesagt, die invarianten Programmmerkmale sind zeitliche und dynamische Verhältnisse oder Relationen zwischen den Muskelimpulsen ähm, und die Kraft und Geschwindigkeit, die sind eher variabel und sind wird durch Parameter gesteuert und hier haben wir mal so ein Beispiel, hier ist die Zeit und das sind jetzt hier sagen wir mal so Muskeleinsatzzeiten für eine bestimmte Bewegung. Hier wird zuerst dieser mittlere Muskel angespannt und danach der ähm, untere Muskel und dann am Schluss der obere Muskel und das ergibt dann irgendeine Bewegung. Ich habe keine Ahnung, welche Bewegung das jetzt sein soll. Und wie das jetzt genau funktioniert, das hat Schmidt anhand einer Schallplattenanalogie deutlich gemacht. Ähm, dieses Ding hier, das ist eine Schallplatte und man hatte früher sogenannte Plattenspieler und auf den Plattenspielern hat man dann so eine Nadel auf die Schallplatte gelegt und kam da Musik raus. Und wer die Schallplatten genauer kennt, der weiß auch, dass man die Schallplatten, ähm, also nee, den Plattenspieler mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten ablaufen lassen kann. Ähm, entweder schnell, also so Singles hatten immer 45 Umdrehungen pro Minute und Langspielplatten hatten 33 Umdrehungen pro Minute. Ähm, und wenn man dann eine Langspielplatte mit 45 laufen ließ, dann ging das viel zu schnell und quietschte auch ziemlich hoch. War also immer ein Heidenspaß für Kinder. Ähm, für mich auch, wie ihr an meinem Lächeln erkennen könnt. Ähm, so und Schmidt hat nun gesagt, ähm, dieses Abspielen einer Schallplatte ist eine ganz gute Analogie, um zu erklären, wie er sich das vorstellt mit diesen motorischen Programmen. Ähm, denn die ähm, Schallplatte in der Schallplatte ist ja im Prinzip sind gewisse Dinge eingestanzt. Und die Dinge, die da eingestanzt sind, das sind die Inhalte des Programms und das ist sozusagen nicht veränderlich und invariant. Und was zum Beispiel invariant ist, ist die Einsatzzeit der verschiedenen Instrumente. Also wenn ich eine Schallplatte abspiele und da kommt erst die Gitarre und dann der Gesang, dann kann ich da nichts mehr dran ändern sondern das ist einfach fest in dieser Schallplatte mit drin. Genauso sieht das aus mit dem Takt. Wenn ich da einen Viervierteltakt habe, dann ist es immer ein Viervierteltakt und da ähm, gibt es keine, also kann ich nichts ändern, das ist da fest eingestimmt. Und was auch fest eingestanzt ist, ist das Lautstärkenverhältnis der Instrumente zueinander. Also wenn ich da eine Passage habe, wo die Trompete laut spielt und die Gitarre laut spielt, dann kann ich da nicht das so ändern, dass nur die Trompete leise wird und die Gitarre weiter laut, in Klammern, dann hätte ich ein Mischpult, sondern wenn man das abspielt, dann kann man entweder leise oder laut machen, aber wenn man leise macht, dann werden alle Instrumente leise im gleichen Verhältnis und wenn man laut macht, werden alle Instrumente lauter, auch im gleichen Verhältnis. Und das überträgt er eben auf das motorische Programm und sagt, in einem motorischen Programm ist die Einsatzzeit der einzelnen Muskeln festgelegt. Das heißt, wenn ich einen Tennisschlag mache, kommt erst die Hüfte und dann der Schlagarm und dann das Handgelenk und die Muskeln, die da dafür sorgen, dass das so passiert und das ist einfach fest in dem Programm und wenn ich einen harten Schlag mache oder einen weichen Schlag oder wenn ich einen Longline Schlag mache oder einen diagonalen Schlag, dann ändert es nichts an den Einsatzzeiten der jeweiligen Muskeln und das nennt er Sequencing. Ähm, dann das relative Timing, das ändert sich auch nicht, das entspricht sozusagen dem Takt. Ähm, wenn ich ähm, mit der Hüfte schnell nach vorne gehe, also oder wenn ich hart und schnell schlagen will, dann ähm, mache ich mit allen meinen Muskeln nur eine relativ kurze, schnelle Bewegung, während wenn ich ganz langsam schlage, dann mache ich mit allen meinen Muskeln ähm, eine relativ langsame Bewegung. Das ist auch festgelegt im demotorischen Programm. Und auch das Kräfteverhältnis der Muskeln zueinander ist also festgelegt, wenn ich eine 5-Kilo-Kugel stoße, dann werden alle meine Muskeln, die ich einsetze, weniger belastet, als wenn ich eine, wie groß ist sie noch, 7, 3 Viertel oder so, die original Männer-Wettkampfkugel, wenn ich die stoßen muss. Das sind die Dinge, die im Programm festgelegt sind. Ich kann aber auch einiges durch Parameter steuern. Und dieses durch Parameter steuern wäre zum Beispiel die absolute Lautstärke. Da kann ich am Schallplattenspieler eben auf Laut oder auf Leise drehen. Und genauso kann ich den absoluten Krafteinsatz in einem motorischen Programm wählen. Ich kann also mit ganz viel Kraft rausstoßen oder mit etwas weniger Kraft. Die Tonhöhe bzw. die Geschwindigkeit ist auch variabel. Die kann man am Plattenspieler einstellen. Und so ist es eben mit der absoluten Geschwindigkeit in der Bewegung und dann ähm, sind die Boxen, die ich anschließe, auch variabel. Ähm, das heißt auch, ich kann verschiedene Muskeln einsetzen, um die gleiche Bewegung zu ähm, erzeugen. Dieses letzte Kriterium lassen wir mal lieber ein bisschen schlabbern, weil das ja im Prinzip so ein bisschen den oberen beiden widerspricht weil wenn die Einsätze der Muskeln, also die Sequenzen immer gleich ist und ich dann aber auf einmal andere Muskeln einsetze, dann wird das ja ein bisschen merkwürdig. Also das Letzte lassen wir mal weg, aber die beiden anderen gucken wir uns noch mal genauer an. Ich kann also zum Beispiel eine Bewegung, die ich hier nochmal habe, die gleiche Bewegung wie eben, hier Muskel 1, da Muskel 2, da Muskel 3, wenn ich den mit ein bisschen weniger Kraft mache, dann werden die sozusagen so gestaucht und dann sieht das aus wie mit den grünen Kurven und da ist es eben so, dass bei allen Muskeln ein bisschen weniger Kraft eingesetzt wird, weil sozusagen generell ein Parameter sagt, nicht so kräftig. Und dann bleibt das Programm das gleiche, aber der Parameter sagt ein bisschen weniger. Und ich kann das Ganze ein bisschen langsamer ausführen, und dann wird eben bei allen Muskeln gesagt, hier einfach mal ein bisschen länger andauern und dann ist das das Dehnen eines Programms. So, und dann habe ich verschiedene Quellen, die ich da variieren kann und das korrespondiert so ein bisschen mit verschiedenen Parametern, die ich manipulieren kann, zum Beispiel kann ich hier die absolute Kraft verändern, den Programmparameter und dann habe ich ein anderes Bewegungsresultat, zum Beispiel die Wurfweite und ich habe vielleicht hier auch noch ein anderes Ballgewicht und diese, dieser Parameter hier, wenn ich also dieses Ballgewicht habe und diese Kraft verwende, dann kommt diese Wurfweite raus, die hier ungefähr da liegt und wenn ich jetzt ein bisschen weniger Ballgewicht habe, die gleiche Kraft nehme, dann geht der Ball ein bisschen weiter und wenn ich ein bisschen weniger Kraft nehme und ein geringeres Ballgewicht habe, dann geht der Ball genauso weit wie hier und dann kann ich sozusagen am Ende so eine Ebene aufspannen und diese Ebene ähm, gibt mir die Beziehung zwischen Ballgewicht, der Weite und der Kraft, die ich eingesetzt habe, spielt die wieder. Und was jetzt Schmidt sagt ist, diese Ebene ist das, was wir tatsächlich lernen. Wir lernen also nicht jeden einzelnen Punkt hier auf der Ebene, wir lernen also nicht für jedes Ballgewicht und jede Kraft genau wie weit das fliegt, sondern wir lernen die Beziehung dazwischen und diese Beziehung dazwischen, die nennt er ein Schema, das motorische Schema und Schmidt sagt nun, um die richtigen Parameter zu bestimmen, lerne ich, muss ich ein, die Beziehung zwischen den Parametern und den Ergebnissen lernen und das ist sozusagen ähm, ein schematisches Lernen. Und dieses Schema, das hat er aus der Wahrnehmungspsychologie, wo man eben auch weiß, dass zum Beispiel Kinder nicht erst jeden einzelnen Hund als auswendig lernen müssen, als Hund, sondern dass sie lernen, was macht denn eigentlich ein Hund aus und das ist dann sozusagen das Hundeschema und dann können sie ganz leicht einen Hund von einer Katze unterscheiden. Oder ihr kennt das vielleicht als Kindchenschema, also große Augen und ein süßes Gesicht, das sind Eigenschaften, die alle Neugeborenen mehr oder weniger haben und die dann sozusagen, ausmachen, dass wir etwas als Neugeborenes wiedererkennen, ohne dass wir im Einzelnen schon jedes Neugeborene überhaupt jemals gesehen hätten. Und das ist dann sozusagen die Idee dahinter, dass ich zu, einer, zu einem generalisierten motorischen Programm dann auch noch ein Schema lerne und dann kann ich beliebige, mit beliebig schweren Bällen in diesem Beispiel ähm, beliebige Weiten erzählen, soweit ich genügend Kraft habe. Und wenn ich dann also im Ziel werfen irgendwie einen Ball kriege, von dem ich nicht genau weiß, wie schwer der ist, und ich teste ihn mal, und dann ähm, muss ich ihn auf ein bestimmtes Ziel werfen, dann kann ich schon ziemlich gut die Kraft einschätzen, die ich brauche, um den Ball zum Ziel zu befördern. Das heißt, ich habe dieses Schema hier einfach schon abgespeichert und gelernt, ohne dass ich jemals genau diesen Ball auf genau diese Entfernung geworfen habe. Jupp, jetzt wäre eigentlich beinahe Zeit für eine Pause, aber ich mache noch mal weiter, weil die Folien ja noch weitergehen. Ähm, das führt nämlich zu überprüfbaren Vorhersagen. Nee, ich mache jetzt hier doch eine Pause ähm, und starte dann den nächsten Schnipsel später.